Wollen wir weitermachen? Nächste Challenge. Okay, nächste Challenge werden Ladies Night. Oh yeah. Mit Chica müssen wir nicht drauf achten. Einfach die ganze Zeit, wenn wir die Camp runter machen, die, die Maske aufziehen. Immer daran denken, wegen Chica. Toy Chica müssen wir nach links achten. Also müssen eigentlich nur die ganze Zeit nach links achten, wegen Toy Chica, was wir die sehen. Foxy kommt ja, dann wird irgendwie auf Level 1 oder so trotzdem angeschaltet, weil das Spiel verpackt ist, also müssen wir in die Mitte, äh, in die Mitte flashen wenig. Nicht so oft wie jetzt gerade, das ist jetzt nur, weil er auf 20 war und jetzt halt nur auf 1 oder so. Und Mangle hören wir ja recht, also hören wir wenn die da ist, von daher nur auf den Sound. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Ist jetzt im Bett? Ja, das ist im Bett, okay. <lacht> okay, let's go. Let's go, der aber jetzt mal ehrlich, wie findet ihr die Beleuchtung? Ist das passt das so? Soll ich das behalten oder so? fandet ihr das vorher besser? Jetzt ohne. Alt! Du, du, du, du. Nein! Du, du, du. Okay, ja. Ja, das müssen wir machen. Oh, da, da ist auch schon schick. Habt ihr sie gesehen? Hey Danny! Hey Danny! Hey Danny! Ich heiße Danny und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, der die meisten Leute den Meister des Handtests nennt. Das fing ganz anders an. Na dann, na in seiner Stadt? Typisch Danny. Oh nein, das war zu spät, oder? Ich glaube, ich konnte mich gerade nicht konzentrieren. Ah ne, es hat geklappt. Ich kann, ich kann mich gerade wirklich nicht konzentrieren, Alter. Hä? LOL! LOL! Habt ihr den Glitch gesehen? In der Mitte war gerade, ähm, Toyshika. LOL. bitte. Alter! Ich spiele gerade ein Horror-Game, okay? Was hältst du von Herr Time, Was? Was mache ich denn? Alter, ich. Oh Gott. Nächste Woche kommt Devil May Craft, die Switch. Ich bin so gehyped. Oh, und Mario Maker 2 kommt auch. Ja, da kommt nächste Woche Mario Maker, soweit ich weiß, ne? Stimmt doch, ne? Ja, genau. Ich bin gerade am Stream, Danny. Maja. Ja, Mario Maker werde ich auch streamen. Hast recht. Ja. Alter. Warum bist du hier, Danny? Oh. Okay. Fuck. Ich bin voll aus der Übung. Sorry, guys. What the fuck? What the fuck? Ja, komm, stieß mit das Spiel, Alter. Super, hat ja schon mal gut geklappt das erstmal. Soll ich halt eigentlich die ganze Zeit ähm, bei den Fails das Spiel ab also ausmachen oder soll ich mir den den Jumpscare geben? Was meint ihr Leute? Und er äh, hat immer noch nichts gesagt von der Beleuchtung, Alter. Was soll das? Hier alt und neu und alt und neu. Soll ich den Satz droppen? Okay, ich stoppe ihn. Ingi marschiert in Polen ein. Ab heute wird zurückgeschossen. Was? Ich check's nicht. Ich bin dumm. Ja, danach, was müssen wir danach noch machen? Wir müssen danach noch, noch fertig Circuit machen und dann kommen hier 15 und 20. Also nur noch die beiden sind die richtigen Challenges hier. Der Rest ist halt so, ne? Das ist alle, alle an. Ladies, Might. Das ist jetzt eigentlich nur das einzige Problem für mich Toy Chica, weil die... die, die fuckt ab. Walla, Walla, die f***t ab. Walla, Schau sure. Schau sure auf Apfel, Walla. ALT DU DU DU DU ALT. neu. So, wo seid ihr denn Süßen? Ja, ich lass die mal. Muss ich wieder dran gewöhnen, dass ich ich bin ja von Foxy Foxy jetzt gewöhnt gewesen Aber jetzt habe ich das zumindest durch, im First Try sogar Kannst du bitte aufhören zu blasen, meine Güte Das kann dann später auch machen, ja? So ehrlich Immer diese Menschen, die Menschen sind wohl no Neo Retro, Neo Retro, was ist Neo? Ist das das neue Wort für neu oder was? Was? Chica ist nicht da? Hm? Ist niemand? What the freak? Hi Chica. Aber wir gehen uns heute so. 3DS, 2DS, 3DS, 2DS. Mann, ich bin langsam! konzentrieren. Danny lenkt mich ab. Hört's mal, Danny. Hi, Chica. Geh weiter Chica. Du musst ein Flackern in die Beleuchtung reinmachen. LOL. Ja, Mann. Irgendwie, warum wir nicht die minecraft map weiter? Danny, bitte lass es. Das du gerade vorhast. Ja, das ist ein Bittergitter, oder? Hi Danny, bitte lass es Fuck, Danny, ich kann mich nicht konzentrieren Wie wee, wee, wee, wee, wee, switch Mit der Bitch Fuck, das war knapp, das war echt risky Oh nein, nicht der Lach-Emoji! All die Fresse, erinnere mich nicht daran! <lacht> Fick dich, Alter, ganz ehrlich. Was soll denn das Ding? Das ist doch... Das ist doch voll ehrenlos, Walla. Was ist das ausgemacht? Mangel ist da, aufladen, aufladen, damit ich mich für vorbereiten kann, hey, Chica! Warum habe ich so... Warum? Weg, also ah, ist weg. Dann seid ihr wieder da? Frag mich wegen der Minecraft Map, wenn ich zurück in der Heimat bin oder nicht in Polen. Oh, fucking Lachimo, nein, Danny, was hast du ausgelöst? Der ganze Schatz war mit lachimojis Bitte riecht mich um, weil ich Emojis gesendet habe. Ja, Mann, guck. guck, was du getan hast. Das ist deine Schuld. Du hast das ausgelöst. Bitte! Ja, mich bitte auch gleich dazu. So, wenn ich Glück habe, schaffe ich da jetzt. Second try. Aber es ist schon 3 Uhr morgens, wirklich 4 Uhr morgens. Kannst bitte auch. Junge! <lacht> Alter, dieser creepy Pikachu ohne seine Augen. Das ist irgendwann kaputt gegangen halt. So, ein paar Mal hingefallen, da sind in seine Augen rausgesprungen. Ja, ist tatsächlich passiert. Es ist zu ruhig. Kacke Emoji. Okay. Jetzt haben so langsam meine Flashlight down geht. Labern die Schwalla. Walla, als ob die kaputt geht. Junge Chica, warum gehst du nicht gleichzeitig, ich merke ich. Wir brauchen einen Wurm-Emoji, wir brauchen gar keine Emojis. Wir löschen einfach Emojis aus dem Internet. Ich musste aufladen. Ich muss. Oh, es ist niemand da. Oh, ich hab Glück. Oh mein fucking god. 4 Uhr morgens. Oh mein Gott, schick, das ist jetzt doch nice. Heil Danny. Was? Nein. Na, hast du einen Spaß da unten auf dem Boden? Äh, diese fucking, äh, diese ganzen Emoji's, die ey. Oh Mann. Wir brauchen einen Derby mal bitte. Alter, Alter, ist das ist unangenehm. Chica? Ne? Die Chicken ist noch nicht da. Aber jetzt ist Mangel da. Okay, beide sind da. Psh, die kriegen ich sonst. Ja, genau. Deine Nasepuppen, genau. Hi Monik, was? Also ich gucke gleich den Chat an. Ich will mich gerade auf das Gameplay konzentrieren. Oh mein Gott. 5 Uhr morgens. Wenn ich jetzt verkacke, dann schrei ich. Das ist traurig. Aber Voila! dann schrei ich. Walla. Walla. Ich habe nur noch einen Batteriebalken. Aber es ist gar kein Problem ich schon keinen stromausfall haben du fuck drachenlord hans war wohl was was geht da im um? Shit ab, Leute? Yes! Yes! Yes! Good job! Yeah! <lacht> Pink Slip, ja weil wir jetzt Savys halt durchgebracht haben, kriegen wir jetzt den Pink Slip zum Anziehen. Was? Ähm, ich werde für die FNAF-Map ein Soundtrack erstellen müssen. LOL, okay. Da. So, was haben wir dafür bekommen? Nein, ich muss gucken, was ich dafür bekomme. bitte, auf Richtig <lacht> <lacht> <ich> gay, <geh>, Alter. <lacht> Mach weiter! <lacht> Mach weiter! Nein! <lacht> Mach weiter! <lacht> du, wir sind Ja, wir haben Chica... Oh, meine Haare! Ja, wir haben Chica bekommen, Leute. Kleine ist natürlich süß. Guck mal, ist alles voll, super, wunderschön.